Wisst ihr, was mich eigentlich richtig triggert? Wenn sich Politiker hinstellen und behaupten, mit dieser neuen Steuer können wir die und die Probleme lösen. Aber Steuern lösen nicht so einfach Probleme. Steuern bringen erstmal nur neues Geld in den Staatssäckel. Das ist auch schon alles. Beispiel Vermögensteuer. Da stellen sich jetzt Politiker hin und sagen, Mensch, wir brauchen da das Geld, um die und die und die Dinge machen zu können. Und dann sind Probleme gelöst. Das sehe ich eben nicht so. Denn wenn eine Steuer nicht zweckgebunden ist, dann ist für mich nicht die Sicherheit gegeben, dass ich weiß, was damit passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Vermögensteuer kommt morgen und alle Menschen können dann ab morgen kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Natürlich werden jetzt in erster Linie die reicheren Haushalte belastet, aber insgesamt ja mehr oder weniger alle Haushalte entlastet aber diese vermögenssteuer löst ja keine probleme wenn es immer wieder heißt ja das ähm, vermögen ist ungerecht verteilt natürlich haben jetzt hier in diesem land wie in vielen anderen ländern wenige ganz viel und viele ganz wenig oder gar nichts und das ist ein problem und dieses problem löst die steuer einfach nicht das kann sie auch nicht denn sie sitzt sie setzt ja ganz am schluss in dieser ich sag's jetzt mal problemkette an ja sie sie ist ja quasi beim endverbraucher angekommen bei den reicheren haushalten das heißt, wir müssen ganz andere Probleme lösen, bevor wir irgendeine komische Vermögenssteuer einführen, müssen wir dafür sorgen, dass ärmere Haushalte mehr Geld zur Verfügung haben. Durch, durch welche äh, Möglichkeiten und Ideen auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten und Ideen. Vermögenssteuer klingt für mich halt immer nach den Reichen neben den Armen geben, so ein bisschen Robin-Hood-Politik und das finde ich halt echt ähm, nervig und langweilig mittlerweile, die Diskussion, weil, weil es halt sich immer wieder nur um diese Steuern dreht, die wie gesagt immer nur am Ende ansetzen, nicht am Anfang, wo das Problem tatsächlich entsteht. Und dann kann man einfach auch keine Probleme dann damit lösen. Und unter diesem Vorwand, ja, Probleme lösen zu wollen tatsächlich und uns ein besseres Leben zu ermöglichen, ähm Diskutiert man im Moment ja auch andere Steuern, ja? Da in, äh, diskutiert man beispielsweise über Steuern wie ähm, ja, da müssen jetzt SUVs ähm, stärker besteuert werden oder Autos, die richtige Dreckschleudern sind, ja, die, die viel zu viel ähm, Dreck ausstoßen. Ja, da, das kann es einfach nicht sein, dass man da am Ende wieder den Verbraucher, also quasi den letzten in der Kette, besteuert und bestraft. Das sind einfach Strafsteuern. Ja, das das kann es nicht sein, das löst nicht das Problem. Und das eigentliche Problem bei diesem Beispiel ist doch, dass überhaupt solche Fahrzeuge produziert werden. Und ja, verdammt nochmal, selbst da kann die Politik eingreifen, ob ihr es glaubt oder nicht. Das, das glauben so viele Menschen nicht. Ne? Die glauben alle nur, ja, da darf man nicht in den Markt angreifen, das wäre Sozialismus und das wäre ganz schlimm. Dafür ist doch die Politik da. Die Politik ist dafür da, dass sie genau an diesen Punkten eingreifen kann, ja? weil, weil sie uns dann schützt vor bestimmten Dingen, und wenn dann SUVs oder große Autos oder Dreckschleudern einfach gefährlich sind oder zu viel Dreck ausstoßen oder wie auch immer, gefährlich für unsere Gesundheit sind, das ist ja dann eventuell das Kernproblem, ja, dann ist die Lösung, dass man diese Drecksdinger einfach nicht mehr produziert. Ganz einfach, das kann nur die einzige Lösung sein. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, na, dann lassen wir halt die Leute mehr bezahlen, damit sie dann die Autos weniger kaufen. Ja, was soll das? Die Autos sind ja dann trotzdem noch da, die werden ja trotzdem noch produziert. Und wer kann sie sich dann wieder leisten? Natürlich die, die mehr Geld in der Tasche haben. Das heißt, diese ganzen Steuern, diese Strafsteuern, die am Ende den Verbraucher treffen, belasten sogar überproportional den kleinen Mann oder die kleine Frau, also die ärmeren Haushalte. Was ja noch tragischer und noch kritischer ist für die Gesamtwirtschaft, weil dann natürlich die Kaufkraft zurückgeht. Und genauso können wir weitermachen mit der Fleischsteuer, über die diskutiert wird. Ja, was soll denn dieser Bullshit? Dadurch gibt es doch kein besseres Fleisch, nur weil es ähm, teurer verkauft wird. Natürlich erzählen dann einem die Politiker, ja mit dem Geld könnte man das und das und das machen. Ja, aber diese Politikerin, die dafür zuständig ist, die könnte sich auch mal hinsetzen oder hinstellen und auf den Tisch hauen und sagen, okay, ich bewege da was, ich sorge dafür, dass die Tiere besser gehalten werden. Dadurch gibt es dann am Ende weniger Fleisch, aber das ist ja auch in Ordnung so, dann gibt es besseres Fleisch. Das ist dann vielleicht teurer am Ende, aber wir haben dann alle was davon. Ja? Dann haben auch vor allem die Tiere was davon und die Bauern haben vielleicht auch was davon, wenn sie ein paar Cent mehr in der Tasche haben. Denn da liegt ja das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig für Fleisch bezahlen. Das Problem ist, dass wir Scheiße geliefert bekommen. ja, Dass wir den letzten Rotz geliefert bekommen. Billig, billig, billig. Das ist äh, die Devise. Und nein, es gibt kein Anrecht auf Fleisch. Ja, Es gibt da draußen genügend Lebensmittel für alle. Auch sehr günstige Lebensmittel. Und dann rationiert man halt eben. Und dann überlegt man sich, ob man äh, jeden Tag Fleisch essen muss oder eben nicht. Natürlich belastet das auch überproportional. Ähm, Haushalte, die weniger Geld haben. Das ist bei allen Dingen so, ja die Geldkosten. Aber wenn wir tatsächlich Probleme beheben wollen, dann müssen wir sie selbst beheben. Dann werden nicht die Steuern ähm, irgendwelche Probleme beheben. Und selbst wenn das Geld da ist, ähm, beheben sich die Probleme nicht von alleine. Muss man ja trotzdem was anpacken. Ja? Und zu sagen, ähm, wir brauchen erst das Geld, um was machen zu können, ja, um da äh, eingreifen zu können, ist einfach gelogen. Und genauso kann ich immer weitermachen. Steuern auf Billigflüge. Warum muss man für 10 Euro oder wie viel auch immer, wie wenig auch immer nach Malle fliegen können? Ja, was soll der Bullshit? Es gibt kein Recht auf billige Flüge. Natürlich, die Politik hat lange zugesehen. Gesehen, wie da die Preise gesenkt werden, wie da auch mit den Preisen gespielt wird und, ja alles nicht so transparent ist. Und da hätte man schon eingreifen können. Da hätte man schon sagen können, okay, Leute, ein 10-Euro-Flug, da muss irgendjemand drunter leiden. Und wir immer leiden da die Angestellten drunter, weil sie schlecht bezahlt werden oder das Material leidet darunter. Was wir auch schon gesehen haben tatsächlich in der Flugbranche. Und das ist ja lebensgefährlich gewesen auch schon. Ja. Es trifft dann wieder die Falschen. Es wird wieder der Verbraucher am Ende mit einer Steuer belegt, mit einer Strafe belegt, damit er bitteschön das nicht tut. Die Politik kann sich schon vorher einschalten, am Anfang der Problemkette und sagen, okay, hier müssen wir das Problem beheben und nicht am Schluss. Und das heißt immer von vielen Politikern, ja, aber der Verbraucher hat es doch in der Hand. Der entscheidet doch. Es gibt nicht den Verbraucher, verdammt nochmal. Da draußen gibt es 82 Millionen Menschen in diesem Land, die quasi alle irgendwie Konsumenten und Verbraucher sind. Und du kannst jetzt nicht sagen, dass dieser Verbraucher, der an der letzten Stelle steht, die Prüf- und Moralinstanz sein soll. Das wird er nicht sein, das kann er nicht sein. Der Verbraucher ist eine heterogene Masse. Das sind unterschiedliche Leute, die unterschiedlicher Geld ausgeben und darauf auch ihr Recht haben, das so auszugeben. Und wenn sie Billigfleisch vor die Schnauze gesetzt bekommen, dann sollen sie das gefälligst auch kaufen dürfen. Ja? Und nicht erst das Billigfleisch hinklatschen, die Billigflüge hinklatschen, die dreckigen Autos hinklatschen und dann sagen, ja, der Verbraucher ist an allem schuld, der kauft das ja. Nein, der Verbraucher ist am Ende der Problemkette. Oder auch am Ende der Wertschöpfungskette, wie man das auch immer sehen mag. Ja? Da kann keine Prüf- oder Moralinstanz irgendetwas bewirken. Natürlich, wenn äh, irgendwie eine große Bewegung durchs Land geht und die Leute sagen, okay, wir kaufen das jetzt nicht mehr, weil gefährlich oder wie auch immer, dann kann sich schon was bewegen. Aber die Politik weiß ganz genau, dass der einzelne Verbraucher am Ende nichts zu entscheiden hat und deswegen alles weiterlaufen lässt. Denn dahinter steckt ja auch Geld. Da wird sehr, sehr, sehr viel Geld damit gemacht, dass die Sachen so billig sind und so viele Leute darauf anspringen. Und bevor man da eingreift, wo die Probleme tatsächlich stattfinden, macht man das lieber hinten und sagt, komm, ihr Verbraucher, es liegt doch alles in eurer Hand. Wenn ihr das richtig macht, dann wird alles wieder gut, dann sind die Probleme auch weniger. Und das ist genau das, was mich so wahnsinnig triggert, ja? dass das, äh, da hochbezahlte Leute irgendwo stehen und sagen, Da da ist der Sündenbock. Und pff, was sollen wir schon großartig machen? Dabei liegt es ja in deren Hand, dafür wurden sie ja gewählt, dafür gibt es ja die Politik, damit die eingreift und lenkt und sagt, okay, das geht nicht, weil das uns schadet, weil das der Bevölkerung schadet oder wem auch immer, der Umwelt und so weiter. Aber wo sind diese Politiker, wo sind diese Leute, die sich tatsächlich hinstellen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wer Probleme lösen will, der muss klare Regeln schaffen, ja? der muss über Verbote nachdenken und über Gesetze nachdenken und die doch implementieren und nicht sagen ja, alles können wir durch Steuern lösen, hier eine Steuer, da eine Steuer. Wir bestrafen einfach immer schön den Verbraucher, denn der ist ja schließlich am Ende schuld, wer auch sonst. Ne? Die blöden Eumel kaufen ja das Zeug, also sind die ja schuld. Kein Mensch hat sich hier auf die Straße gestellt und gesagt, ich brauche Billigfleisch, ich brauche Billigflüge, ich will dreckige Autos, ich will Firmen, die mich bescheißen, ja, die mir dreckige Autos verkaufen. Kein Mensch will das. Die Probleme sind nicht Verbraucher gemacht, die Probleme sind Wirtschaft, Industrie gemacht. Das ist das Problem und deswegen hilft auch keine Steuer am Schluss dieses ganzen, dieser ganzen Kette, dieser Problemkette oder Wertschöpfungskette. Das bringt nichts. Jetzt meine Frage an euch, seid ihr da auch immer so getriggert, wenn ihr solche Diskussionen verfolgt oder wie seht ihr das? Schreibt mir eure Kommentare und das Video, Daumen hoch, Daumen runter, gerne noch ein Abo und dann können wir regelmäßig miteinander über solche Themen diskutieren. Vielen Dank fürs Zusehen.